So, to explain this video, it's a short compilation of different playthroughs that I did in my streams a few bits. Because sometimes I play two games in one stream. And sometimes those parts are also in the highlight videos. So, here are some redos of those parts. Or streams. Parts. Und schön, nice, dass ihr beide jetzt level 2 seid. Nein, nein, oh no. bist du dämlich, mein Lieber? Dad? What the f***? Okay. Niemand sagt, was das gerade das passiert ist, oder? Okay, good. Hey, hey, hey, hey! Du, warum gehst du nach rechts, du Hedgehog? Ich bin dein Gebieter. Ich bin der Kerl mit dem, mit dem Controller. Du gehörst mir. Hilfe. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Ekel gerade los ist. Aber irgendwie ist er zu... Scheiße. Bam, bam, ba bam, bam, bam, bam. Kann mich jemand umbringen jetzt? Das ist gerade jetzt nicht ernsthaft passiert! Ich bin jetzt nicht ernsthaft gestorben, weil warum auch immer sich der dieser verkackte Ekel sich jetzt angefühlt hat wie es wäre von irgendjemand anderem gesteuert. Sag ich dazu nach. Nein, weh. Ich hasse dich nein, Na ja, los geht's zu. nein, nein, warte, nein, nein, ist nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Holo, holo, Okay, ich durch die liebe Rote. Ah, so. Act 1 fertig. Hoffentlich wird's nicht noch schlimmer. Fuck me. Hi, Juri. Hey, hey, there's no time to rest! Ich war ich, ich spiel mit euch nur. Ja. Tails? Tails? You're not who I am. Oh, keine Frage. Wow, oh, I wonder if he's okay. Eigentlich Monika unten in der Ecke. Der Grund deswegen ist. weil ich, äh, ja. Ich könnte auch jemand anderen nehmen, wie zum Beispiel. Ich kann auch der gute, schöne Fuchs sein. So you need to be a bodyguard for a while. You must be kidding. If you don't Lul. Erzhaft, erzhaft, deswegen. Ich muss die jetzt eine Katze wegen dir jetzt. <Sie> <Sie> Gee, I'm bored. Every day's the same old thing. Same place, different day. I miss the good old days. Hanging out with my hero, Sonic. <Sie> Chasing bad guys and blowing them away. <laughs> But now he's gone. And there's nothing left to do guys there was always something fun to do with sonic around i really miss him hey what's going on here bang <coughs> habbelang wait up sonic not fair i can't run as fast as you that's the point i'm ah, look igman's robot I'll handle that bag of bolts. Ah! Look, it says cute couples can get in free. Cute couples. What are we waiting for? Amy! Wait! I give up. She's so weird. I. Amy. Oh, gamma. Now, now, calm down. Ja. ja, ich komme später Discord. Also im Grunde genommen könnte ich eigentlich jetzt auf Discord gehen. Aber ich weiß, dass ihr nämlich, dass ihr sehr unangebracht wäre, einfach zu streamen, während ihr herumredet über private Sachen, die ich eh nicht verrate. Außerdem noch was, ich könnte wirklich euch... Ich könnte jetzt auf Discord gehen und euch dabei... Und ihr würdet euch selber im Stream hören. Just saying! Ich wusste, dass ihr wartet. Warten! Ja? Okay, Rufzeichen. And with that, the radio series is now officially finished. I only did this video because of, well, just what I talked about in the beginning. That's the only reason why I did exactly this video. But this video shouldn't be a explanation when or why I revived the radio series. Because the radio series is really now finished. So I hope you enjoyed the radio series as a whole. You can watch some videos over there and subscribe if you haven't already. And until next time, you're the Erman.